Ich habe die Freude und Ehre, euch zu eurem Geburtstagsfest auch zu interviewen. Und es gibt euch ja jetzt schon seit 15 Jahren. Das ist eine tolle Leistung und ihr seid auch ziemlich groß und stark geworden. Was sind eigentlich die großen Herausforderungen dabei gewesen? Und ich stelle die Fragen immer offen. Also, ihr könnt euch selber immer aussuchen, wer darauf antworten will. Naja, wie es heute schon angeklungen ist und wie es sicher eh schon alle wissen, ist eine große Herausforderung derzeit die Umstellung der freien Dienstvertragsverhältnisse auf Angestelltenverhältnisse. Das macht die WAG bis Ende 2000, bis 2018 da gibt es äh, von Kundenseite und Assistentenseite einfach sehr viele äh, Geschichten. Und beim Dienstplan geht es vielleicht zum Teil darum nur, äh, dass man wirklich gut miteinander redet, dass Kundin und Assistent äh, bei anderen Dingen, die das Arbeitsrecht betreffen, braucht es aus meiner Sicht Flexibilisierungen, damit persönliche Assistenz äh, so äh, flexibel äh, geschehen kann, wie es gebraucht wird. Eine andere Herausforderung ist, ist das Geld. Da ist es unabhängig davon, dass die WAG diese Umstellungen machen muss, nach zehn in Niederösterreich nach mehr Jahren einfach notwendig, dass wir es erreichen, als Interessensvertretung gemeinsam mit den anderen selbstbestimmten Lebenbewegungen und den Kundinnen selber, dass da Erhöhungen passieren, ja, ähm, grundsätzlich gibt es bezüglich Herausforderungen immer was, ähm, wir, werden, wir haben sie denn immer gestellt und das werden wir auch weitermachen. Und wenn man so ein bisschen in die Vergangenheit, also jetzt weglöst von der Gegenwart, was hat sich so in den letzten Jahren äh, als Herausforderung gestellt, weil die WAC ist ja kein Kleinunternehmen mehr, wie wir wissen, sondern ein ziemlich großes Unternehmen geworden. Ja, wir, wir sind ein, ein großes Unternehmen. Ähm, trotzdem muss die Leistung äh, so passieren, wie wir es anfänglich äh, gedacht haben. Also das heißt, die persönliche Assistenz muss, wie es der Herr Thienbacher schon gesagt hat, immer in den Individual- äh, Lösung sein und es, es darf auf jeden Fall nicht passieren, dass man aufgrund des Betriebes, weiß es halt irgendwie anders schneller ginge oder so, ähm, in, in vorgestrickte Meinungen, äh, nicht Meinungen, sondern vorgestreckte Lösungen kommt. Ähm, ja, aber ähm, auch da äh, ist es natürlich so, dass wir dranbleiben äh, bei der Assistenzsuche müssen wir schneller werden, das wissen wir auch, auch da sind wir dran, äh, ja. Eine große Herausforderung, denke ich, ist, wenn man daran denkt, die WAG-Assistenzgenossenschaft hat doch vor 15 Jahren als kleine Genossenschaft mit drei Leuten im Büro angefangen. Jetzt sitzen fast 40 Leute hier in Wien im Büro und kümmern sich um die Angelegenheiten der äh, behinderten Menschen, die Assistenz nehmen, aber auch um die Assistentinnen und Assistenten. Und da ist es eine große Herausforderung, menschlich zu bleiben und auch eine gewisse Unterstützung zu bieten. Also man muss jetzt langsam beginnen, eben auch Technik einzusetzen, also wie ein großer Betrieb eigentlich schon, wenn man jetzt daran denkt, dass wir 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die hier als Assistentinnen und Assistenten wirken, aber mit Kundinnen und Kunden kennen. Die Datenbank werden darüber fluchen, was das Zeug hält, aber das wird trotzdem eben dabei die menschliche Komponente im Auge behält und dahingehend das Ganze. Ja, Darf ich noch? Die zwei haben schon sehr viel gesagt, deswegen werde ich mich sehr kurz halten bei der Frage. Äh ein Punkt bei den 15 Jahre, also was mir auffällt, ich bin ja nicht von Anfang an dabei gewesen wie die Roswitha, sondern hatte das Vergnügen nur die letzten zwei Jahre und drei Monate und aus Außensicht ist mir aufgefallen, damals war es noch Außensicht, dass die WAG innerhalb kürzester Zeit zu einem sehr wichtigen Dienstleister sich entwickelt hat, schrittweise, aber gleichzeitig, und das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, auch zu einem sehr, sehr wichtigen Arbeitgeber in der Sozialwirtschaft Österreich mit 700 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Wir haben es eh schon gehört von den beiden Kollegen, Kolleginnen. Deswegen sage ich jetzt nicht Näheres dazu. Was die Herausforderungen der näheren Zukunft betrifft, gibt es ja neben den großen, auch weniger große, die aber ebenso wichtig sind, äh Martin, nämlich, äh, ich denke da an die Verhandlungen mit unserem Betriebsrat zum Beispiel, die sehr wichtig sind, äh, weil wir versuchen, die sehr strengen Arbeitszeitgesetze äh, hier zumindest, was legal möglich ist, ein bisschen abzumildern, um Kunden Kundinnen freundlicher zu werden. Ich meine damit Durchrechnungszeiträume, wo man Plus- und Minusstunden gegenrechnen kann, ohne dass gleich Überstunden fällig werden. Ich meine damit auch die Ausdehnung äh, der täglichen Höchstarbeitszeit. Also das ist natürlich eine Herausforderung äh, der nächsten äh, Zukunft. Ähm, das, wir wissen, das Arbeitszeitgesetz ist nicht optimal für die Bedürfnisse der persönlichen Assistenz. Die persönliche Assistenz ist ein sehr flexibler Bereich, eine sehr flexible Branche und das hat man sie wahrscheinlich beim SWÖKV nicht so gut überlegt, das passt sich ja nicht zur persönlichen Assistenz, das sage ich bewusst auch als ehemaliger Gewerkschafter. Das haben noch nicht alle meiner Kollegen verstanden leider. Ja, die WAG ist groß. Sage als Kunde, kann mir das ja eigentlich egal sein, ob die WAG groß oder klein ist. Für mich ist wichtig, was kann die WAG besonders gut? Was würde jetzt hier auf die Frage, was kann die WAG besonders gut antworten? Da ich ja nochmal. Gut, schlägt man so auf der Zunge. Also es gibt natürlich verschiedene also Dinge, die die WAG gut kann, damit ich jetzt nicht den anderen beiden wieder das Wort wegnehme. Ich nenne jetzt zwei Punkte und ihr ergänzt mich dann. Zwei Punkte, die mir einfallen ist. Je die kürzer die Antworten sind, umso mehr kann ich Fragen stellen. Genau. Ein Punkt ist, die WAG ist sehr gut darin, Peer-Counseling-Beratung anzubieten, also behinderte Menschen beraten andere behinderte Menschen das peer Grundprinzip prinzip funktioniert bei uns, glaube ich, sehr erfolgreich und wo die WAG auch sehr gut ist, meiner Ansicht nach ist, sich mit anderen Playern am Markt zu vernetzen, also ich denke da natürlich an Bizeps, selbstbestimmt Lebenbewegung, den österreichischen Behindertenrat etc. National und international sind wir, glaube ich, als Interessenvertretung gut vernetzt. Das können wir, glaube ich, gut. Ergänzungen? Also, wenn ich an eine Geschichte, wie ich zurückerinnern kann, ich bin jetzt seit äh, zweieinhalb Jahren im Vorstand, <lacht> vorher war ich in der Kunde auch der WAG, ich habe aber auch Assistenz mir selbst organisiert im Arbeitgebermodell und wenn ich mich da so zurückerinnere, wie das damals so war, mit Assistentinnen und Assistenten zu suchen, was das für eine Herausforderung jetzt ist, egal ob man das jetzt mit der WAG oder ohne WAG macht, das dauert meistens lang, und äh, ja, was man da für Kontakte dabei knüpft, kann sicher jeder schon mal ein paar Anekdoten erzählen. Und wie ich dann Kunde von der WAC geworden bin, hat es mich verblüfft. Ich habe ein Beratungsgespräch gehabt. Es hat dann zwar ziemlich lang gedauert nachher, aber dann hat man mir Assistentinnen und Assistenten präsentiert, wo ich mir gedacht habe, oh, das war sehr cool eigentlich, die haben gepasst auf Anhieb und war sehr verblüfft und ich habe immer wieder gerne dieses Gefühl damals als Kunde gehabt. Jetzt von der anderen Seite betrachtet, natürlich ernten wir viel Kritik, dass es auch lang dauert, dass man lang auf Assistenten wartet, aber es ist halt so, der Markt leider, dass man der Markt umkämpft ist in dem Bereich und es nicht einfach ist, aber wenn es klappt, dann hat es immer sehr gut geklappt. Mhm. Warum ist die WAG eigentlich eine Genossenschaft? Der Einleitung hat es geheißen, das erklärt mir jetzt nicht, aber mich interessiert schon. Ihr ja, könnt jetzt ja auch eine Aktiengesellschaft <lacht> sein. Warum eine Genossenschaft? Ich fange wieder an. Okay. <lacht> ähm, ja, für mich gibt es da zwei Gründe. Also Ich glaube, die Roswitha wird dann ergänzen, den historischen Grund. Für mich ist es äh, auch ganz simpel äh, eine juristische Angelegenheit. Also die Genossenschaft ist sicher. Die Gesellschaftsform, die am, am sichersten ist im Vergleich zu Aktiengesellschaften und GmbHs. Sie wird weniger oft insolvent, das ist ein Fakt, und was man halt auch hat, es ist unbürokratischer. Es ist immer noch sehr bürokratisch, aber es ist unbürokratischer als andere Gesellschaftsformen. Also wenn man Mitglieder aufnimmt zum Beispiel, wenn man die Statuten ändert, wenn man Generalversammlungen durchführt, dann brauche ich keine Notar, um das zu beglaubigen, ja? da brauche ich nicht irgendwelche Gebühren zahlen. Also das ist einmal viel einfacher. Ja? Und die zweite Ebene, die natürlich für uns auch die wichtigere ist, die Mitglieder... Mitbestimmung, also Genossenschaftsmitglieder, die Mitglieder können äh, die Geschäfte der WAG mitbestimmen, sie wählen den Vorstand, sie wählen uns drei alle zwei Jahre, sie wählen den Aufsichtsrat, den äh, Fünfköpfigen und, und das alles äh, stärkt natürlich auch äh, die WAG als Interessenvertretung, nicht nur der behinderten Menschen, sondern auch der Genossenschaften und Genossenschaftlerinnen. Mhm. Aber mhm. vielleicht will die Roswitha das noch ergänzen. Ja, wir haben ja, äh, bevor wir begonnen haben, schon Vorbilder gehabt in Hamburg und Bremen, ähm, die schon äh, Jahre vorher persönliche Assistenz für behinderte Menschen unterstützt haben in der Organisation. Ähm, und dieses Bild, äh, das die Genossenschaft ausmacht, hat uns einfach von unseren Werten her sehr gut gefallen, weil es einfach so ist, dass... Äh, die, die WAG-Assistenzgenossenschaft äh, als Genossenschaft gegründet worden ist von behinderten Menschen. Und es dürfen auch nur ausschließlich behinderte Menschen Mitglied sein in der Genossenschaft und wählen, wie es der Martin schon gesagt hat, aus ihrer Mitte den Vorstand und den Aufsichtsrat. Behinderten Menschen sind somit auch die Eigentümer des Unternehmens. Und diese... Äh, diese, diese Teilhabe oder, oder dieses wirklich mit den Genossenschaften machen, das ist einfach das, was die persönliche Assistenz auch von den Werten her am besten abbildet. Die Leute wissen, dass ihr die WAG leitet, aber so ein Geburtstagsfest für heute ermöglicht vielleicht einen kleinen Einblick. Deswegen frage ich euch einzeln, was motiviert euch? Für die WAG zu arbeiten. Die Reihenfolge genau. liegt immer bei euch. Wenn Sie es nicht machen, dann fange ich an. Ähm, ja, also ich, ich arbeite für die Selbstbestimmte Lebenbewegung eigentlich fast seitdem ich politisch denken kann. Ähm, es ist mir immer wichtig, äh, wichtig gewesen und es ist mir nach wie vor sehr wichtig, dass die Rechte von Menschen mit Behinderungen umgesetzt werden. Es sind ja auch meine Rechte. Und persönliche Assistenz ist aus meiner Sicht ein Menschenrecht, das unobdingbar ist für die gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft. Und ja, das haben wir noch nicht am Zü Und deswegen werde ich so lang weiterarbeiten, bis sie entweder das erreicht habe, dass alle behinderten Menschen persönliche Assistenz haben können. Ja. Ich habe schon vor meiner Zeit bei der WAG für andere Selbsthilfeorganisationen ehrenamtlich Arbeit geleistet, gerade beim Kleinwuchsverband zum Beispiel. Und diese Arbeit hat mir sehr gut gefallen, sich hier für etwas einzusetzen, was den betroffenen Menschen die Möglichkeit gibt, voranzukommen, in die Gesellschaft inkludiert zu werden. Und so war es für mich eigentlich ein logischer Schritt, wie ich damals vom Aufsichtsrat dazu berufen wurde, ob ich mich nicht als Vorstand hier kandidieren zu möchten, dass ich mich gemeldet habe. Einerseits, weil ich äh, Wissen aus der Wirtschaft mitbringe, was ich hier eben einer Selbsthilfeorganisation äh, bieten kann, eben, die aus einem Sozialbereich kommt. Andererseits eben, weil das ein Thema ist, was mich auch sehr beschäftigt, weil ich selbst betroffen bin und deshalb eben mit besonderem Ehrgeiz daran arbeiten möchte, dass hier Assistenz zielgerichtet mit möglichst hoher Qualität, das heißt, dass es so ankommt für die Menschen mit Behinderung, wie sie sie auch brauchen. Und dass dabei auch eben die Assistentinnen und Assistenten, die diese Assistenz möglich machen, eben als Arbeitsplatz eine Umgebung haben, die sie zufriedenstellt. Ja, ich komme ja eigentlich aus einer anderen Richtung, bin sozusagen ein Quereinsteiger, also eigentlich das Gegenteil von der Roswitha. Deswegen ergänzen wir uns, glaube ich, ganz gut. Also ich war ja sehr, sehr viele Jahre eh hier in der Gewerkschaft tätig für Grundlagenarbeit und hatte dort mit dem Bereich Pflege und Betreuung sehr viel zu tun, aber auch mit dabei, Positionspapiere zu verfassen etc. Und ja, bin dann sehr bald draufgekommen oder für mich selbst draufgekommen, dass dieses System der Pflege und dieses System der Betreuung in Österreich sehr viele Haken hat und nicht so funktioniert, wie es den Bedürfnissen der Menschen entsprechen sollte. Ja, jetzt äh, habe ich mich immer wieder kritisch dazu geäußert und bin offenbar wahrgenommen worden und irgendwann gefragt worden, ob ich nicht die WAC unterstützen will, die ein ganz anderes Modell verfolgt, ein ganz anderes System, nämlich die persönliche Assistenz, was mir auch äh, viel näher steht, ideologisch, und was ich unterstützen wollte und auch seit zwei Jahren und drei Monate tue. Äh, was mich motiviert, ist natürlich weiterhin, dass dieses System erhalten werden muss, trotz aller finanziellen Engpässe. Und, und mich treiben auch meine Sorgen an, natürlich. weil Wenn ich jetzt anschaue, dass der, der Selbstbehalt für Kunden Kundinnen steigt oder dass die Gefahr da ist, dass der weiter steigt, mache ich mir natürlich Sorgen, weil, weil das heißt ja dann, wenn man die finanziellen Unterstützungsleistungen nicht anpasst, dass diese Kunden und Kundinnen Gefahr laufen, aus dem System gekickt zu werden und dann im Worst-Case-Szenario dann vielleicht in einem Pflegeheim landen müssen und das macht mich schon betroffen. Und da möchte ich dagegen kämpfen, weil das kann nicht sein, dass man, es mal, ob es das Pflegegeld ist oder die Leistung für die persönliche Assistenz, dass das einfach eingefroren wird, und man denkt, naja, es wird zwar alles teurer, aber das bleibt gleich und sie werden es irgendwie schaffen. Nein, wir werden es nicht, wir brauchen mehr Geld und da ist meine Motivation, dafür möchte ich kämpfen. Danke. Auch wenn ihr das vielleicht nicht gern hört, aber ein Geburtstagsfest zeigt ja nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft. Versuchen wir mal so ein bisschen zu fantasieren, wo steht die WAG in fünf Jahren? Was habt ihr, wenn es nach euch geht, in fünf Jahren erreicht? Ich habe absichtlich so fünf Jahre gesagt, ja. weil, wenn ich sage 15 oder 20 Jahre, haben wir immer alles erreicht. Aber bleiben wir mal realistisch, wo stehen wir in fünf Jahren? Wir dürfen es ruhig schon in fünf Jahren erreicht haben. Also, okay. wenn wir in fünf Jahren die bedarfsgerechte persönliche Assistenz für alle Menschen mit Behinderungen erreicht haben, die es brauchen und wollen, dann geht man das auch nicht zu so schnell. Gehst du in Pension, habe ich vorher gehört. Ja, vielleicht. Okay. Ähm, also, äh, und ja, wenn ich mir denke, nochmal 15 Jahre warten, dann dann fällt man dafür eigentlich die Geduld, ähm, Ja, weil in der UN-Konvention steht es drinnen, da müsste es eigentlich sofort passieren. Äh, und es hat ja, auch, wie wir gehört haben, schon am Anfang auch vom Ministeriumsseite schon äh, Anstrengungen in dieser Richtung gegeben. Die können ja jetzt einmal fruchten und dann haben wir das in fünf Jahren. Gut, danke. sehe uns als einen gewissen Gegenpol zum Föderalismus, der uns dazu bringt, dass Arbeit und Soziales im Alltag voneinander getrennt sind. Wir haben hier schon äh, den Herrn Sektionschef da gehabt, der die Arbeitsseite beleuchtet hat. Und ich sehe, die WAC hier ist ein Bindeglied, der verbindet hier in Wien, in Niederösterreich und im Burgenland, mhm. dass man eben als Assistenz auch als gesamtheitliches Konzept hat. Und mein Wunsch in fünf Jahren ist, dass es so gesamtheitlich ist, dass unsere Kundinnen und Kunden nicht spüren oder nicht wahrnehmen, ob sie die Assistenz zu Hause, im Alltag oder in der Arbeit nutzen, dass wir für sie das Ganze übernehmen, die Abrechnung und so weiter, und dass sie aus einem Guss das bekommen und dass das Ganze eben auch so bedarfsgerecht orientiert ist, dass man da jetzt nicht herumtricksen muss, mit wann gehe ich in Urlaub, hm, kann ich jetzt überhaupt in den Krankenstand gehen, sondern eben für sie keine Frage mehr von ihrem persönlichen finanziellen Risiko ist, sondern sie Assistenz wirklich bedarfsgerecht Föderalismus ent, also oberhalb vom Föderalismus bekommt. Ja, vielleicht noch zwei Punkte. Ergänzend ganz wichtig, glaube ich, ist auch, dass in fünf Jahren der Bezieher-Bezieherinnenkreis ausgedehnt ist, also dass man äh, auch äh, kognitive Beeinträchtigungen berücksichtigt, auch psychische Erkrankungen, dass man einfach mehr äh, Möglichkeit hat auf persönliche Assistenz. Und in fünf Jahren ist selbstverständlich der Umstellungsprozess vollständig abgeschlossen. Wir sind da dann äh, mit Angestellten unterwegs, es gibt keine freien Dienstverträge mehr und trotzdem sind wir hoffentlich finanziell abgesichert. Schöne Visionen für die nächsten fünf Jahre, die ihr ja umsetzen werdet. Meine abschließende Frage an euch. Die WAG versteht sich als Interessensvertretung. Aber was heißt das konkret? Ähm, es, also es heißt, dass dass wir in der, äh, in, in der WAG das, äh, unsere Aufgabe weiter sehen, als einfach nur bei der persönlichen Assistenzorganisation zu unterstützen. Es heißt, dass wir äh, die behinderten Menschen auch dabei unterstützen, äh, in, in, in, einzeln bei der Antragstellung zum Beispiel. Äh, und, äh, und es heißt auch, dass wir... Äh, die politische Durchsetzung von persönlicher Assistenz vorantreiben, weil uns einfach wichtig ist, dass es für alle Menschen umgesetzt wird. Und wie ich eh schon vorher gesagt habe, bis ich das nicht erreicht habe, gebe ich keine Ruhe. Okay. Sie auch noch was sagen? Es ist eben besonders wichtig, wie schon vorher gefallen ist, dass wir eben die Interessen aller behinderten Menschen, die eben persönliche Assistenz als ein Modell verwenden können, um selbstbestimmt leben zu können, dass wir für die da sind, nicht nur ausschließlich für unsere Kundinnen und Kunden, also dass wir hier wirklich gesellschaftspolitisch aktiv sind, und vor allem hier keine Grabenkämpfe eingehen und uns nicht aufspielen lassen, wo zum Teil auch, man leider bemerkt, dass Behindertengruppen gegenseitig aufgespielt werden, sondern wir als verbindendes Element hier sind für alle, die eben persönliche Assistenz nutzen können und eben auch diesen Kreis möglichst erweitern und dafür da sind. Ja, das heißt für mich zweierlei, kämpfen für die finanzielle Absicherung ganz massiv und äh, darum äh, kämpfen, dass auch die individuellen Rahmenbedingungen äh, berücksichtigt werden. Damit spiele ich natürlich auf die arbeitszeitlichen Geschichten an. Das ist ganz wichtig, dass diese beiden Dinge erledigt werden im Sinne der Kunden und Kundinnen, dass es hier bedarfsgerechte Assistenz gibt. Ja, und ich kann nur drei Worte sagen, kämpfen, kämpfen, kämpfen. Äh, Josef, kommst du kurz einmal bitte? Das ist halt die Gefahr, wenn man mir ein Mikro gibt, dann nutze ich es auch. Ich möchte mich im Namen von Bizeps bei der gesamten WAG bedanken für die letzten 15 Jahre, die tolle Zusammenarbeit. Ich danke Und dir vielmals. Danke sehr. Machts weiter, so ist jetzt ganz wichtig. Danke schön.